In unserer heutigen Kultur geben wir einer spontanen Liebe mit dem Pfeil des Kobolds Amor den Vorzug über der Liebe, die das Paar einer arrangierten Ehe mit der Zeit entwickelt. Aber warum muss man sich entscheiden, was besser ist? Ich finde am besten beides. Nachdem man von Amors Pfeil getroffen wurde und die Liebe im Herzen spürt, daran arbeiten, dass die Liebe sich immer weiterentwickelt.